Also ich, ähm, ich hätte da schon was auf dem Herzen, mhm. und zwar, ähm, also ich bin sehr unzufrieden, seit Jahren. <lacht> seit Jahren unzufrieden, okay. Ja, und ähm, ja, habe es dann auch so ganz gut drauf, alles meinem Mann zuzunehmen. Schieben. der ist an allem immer schuld, ne? ist ja klar. Mhm. Ja, Männer also, halt. Also, ja, ja, nee, ähm, <lacht> ich weiß nicht, so... Also eigentlich fing das alles mit einem Kurs in Wundern an. Da war ich ziemlich im Umbruch. Naja, dann, du kennst ja auch einen Kurs in Wundern, dann kam das dann alles so, ja, diese Welt ist ja nicht wirklich und so, ne? Und dann wurde ich noch unzufriedener. Ne? <lacht> also, ja. Ich habe mal so was ge gemacht, äh, das nennt sich Liberation Unleashed. Mhm. Und da gab es mal so glückliche Momente, da hast du für eine Weile, kannst du da, kriegst du einen Führer zur Hand und der fragt dich eigentlich immer nur, was ist denn jetzt? Ja, so wie du es auch machst. So. Schau doch mal, was jetzt ist. Was ist denn jetzt wirklich mhm. da? Und so sehr auf die Sinne gerichtet und nicht so sehr auf das, was du alles dir zurecht denkst Und da habe ich dann wirklich total glückliche Momente erlebt, und das habe ich kommuniziert in dem Forum von Ein Kurs in Wundern. Mhm. da wurde mir der Kopf abgerissen, also es mhm. wurde nicht gut aufgenommen. Ja. Erstens mal darf, darfst du bei denen, wenn es geht, nichts anderes machen, wie nur das, Ein Kurs in mhm. Wundern. Also alle Sinnesempfindungen gelten irgendwie nichts, weil ja der Körper gar nicht wirklich ist. Ja, ja. Und ich habe mit Sinnesempfindungen, ich kenne auch Felgenkreis und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Es, es, also das ist etwas, was mich, ich habe es ja schon angedeutet das letzte Mal, das hat mich total aus dem Lot gebracht. Ich kam damit nicht zurecht. Und trotzdem, mit Kurs in Wundern jetzt. Ja, und mhm. trotzdem konnte ich mich nicht davon lassen. Ich habe mich damit beschäftigt, wie blöd. Also, ich habe ja gesagt, ich habe den Eindruck, das hat mich noch mehr in den Kopf gebracht. Mhm. Und irgendwie schwebe ich jetzt, bin ich in einem Zustand der totalen Unzufriedenheit, weil ich nicht weiß, was ist nun wirklich. Ein Kurs im Wundern sagt klipp und gar, der Körper ist nicht wirklich. Das ist ein Traum. Du träumst Na ja. Naja, und ähm, da merke ich halt, wie, wie mir so keine Freude mehr macht. Also ich bin sehr gern kreativ, ich mache alles mögliche Malen. Stricken, Text, Kunst. Und immer kommt dann so, ja, aber für was das jetzt? Vielleicht bin ich zu ungeduldig, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen hier ähm, Probleme, dich zu verstehen, weil der Ton manchmal stehen bleibt. Aber ich glaube, so. das das dass ich das Wesentliche gehört habe. Mhm. Deswegen gibt es von, von mir vielleicht immer mal ein bisschen verspätete Reaktionen auf das, was du sagst oder so. Ja. Mhm. Aber ich habe ich hab verstanden, ähm, dass du äh, unzufrieden warst, als du dich mit dem Kurs in Wundern beschäftigt hast und dass dich das mehr in den Kopf gebracht hat und dass dich äh, glücklich gemacht hat, dich mit der Gegenwart zu beschäftigen und eben auch mit so Sachen wie Feldenkreis, wo es ja auch ums Erleben in der Gegenwart geht. Nicht um irgendwelche Konzepte, sondern wie fühlt sich das an, wie ist diese Bewegung? und so weiter. Mhm, ja. Insofern klingt es ja nach einer relativ einfachen Wahl. Ja. Da ist mit einem ja, bist du zufrieden und glücklicher, mit dem anderen bist du unzufrieden und im Kopf. Es ist so, dass ich halt auch sehr stark an irgendwelche Konzepte, dass ich die toll finde, ne? je nachdem, mhm. also auch, auch schon früher in der Schule war, ich bin ja auch... Ich zum Beispiel da, Physik habe ich immer geliebt, für die Konzepte, weißt du? Und ich habe an die Konzepte mhm. wirklich geglaubt, weil das Alte überholt war. Mhm. Zum Beispiel über das Atom. Ja. Dann hat mich das völlig rausgeschmissen. Verstehst du? Dass das Atomkonzept nicht mehr gültig ja. ist. Ja. Und ja, ist ja auch ärgerlich. <lacht> ja. <lacht> Und weißt du, der Kurs hat unglaublich komplizierte Konzepte. Also ja. für mich. Weißt du, so einfach zu sagen, den Körper, den gibt es gar nicht. Mhm. Das ist schon kompliziert, ne? Also. Ja. Und Nein, es ist in gewisser Weise es ist es ganz einfach, ähm, zu sagen, die Welt gibt es nicht, den Körper gibt es nicht. Das ist ja sehr einfach. Wenn man dann einen Punkt macht. <lacht> Nur gibt es dann halt eine Menge mehr Konzepte im, im, im Kurs im Wundern. Ja. Von wie man da hinkommt, das zu erkennen und so weiter und wie man, sich in, wie man sich verhalten soll und so weiter. Eine Menge solche Konzepte dann. Und hast du da auch eine, eine, eine Frage dazu oder ist es einfach jetzt mehr eine Mitteilung? Du bist unzufrieden mit... Also ja, ich weiß gar nicht, mit was du denn eigentlich unzufrieden bist, mit, mit äh, dem, mit der Welt, mit dem, was du auf der Welt machst oder mit dem Erleben jetzt gerade oder mit dem, dass die Konzepte alle nicht tragen. Ja. Das alles. <lacht> <lacht> ich hätte gern was in der Hand. Was hättest du denn gerne in der Hand? Was stimmt? Was stimmt? Ja, das, was stimmt. Ähm, ich glaube, dass, dass du dich da nicht nach, nach dem richten kannst, was andere Leute sagen. Auch nicht nach dem, was ich sage. Weißt du, weil dann hörst du jemand anders und der sagt was anderes und dann ist es wieder. Ja, was stimmt denn jetzt? Du kannst es, ähm, du kannst es nur in der eigenen Erfahrung äh, für dich Weißt du, du bist die einzige Autorität dafür. Was stimmt für dich? Was, wie ist dein Erleben? Sonst hast du eben die Leute von äh, Kurs in Wundern, die sagen, ähm, das, der Körper ist Illusion und äh, das Ego, bla bla bla und so weiter. Und dann hast du die Leute von äh, Liberation Unleashed, die da einen, eine andere, einen anderen Dreh drin haben und so weiter. Und dann ist immer die Frage, ja, was glaubst du denn jetzt? Ja, und, ähm, aber Glauben ist halt eine sehr ähm, mentale Sache. Also Glauben ist was, was sich in Gedanken halt immer abspielt. Und Gedanken haben halt die Tendenz, äh, sich zu ändern, weil sie halt, ähm, weil sie halt auf Konzepten beruhen und, und selbst so ein Konzept wie das Atom hält nicht. Ja? Kein Nein. Und das, das scheint mir die Natur von Konzepten zu sein, dass die so eine Annäherung sind und dass man sagen kann irgendwie ja, irgendwie ist das Erleben schon so ein bisschen wie, wie ein Traum oder sowas und der Körper, ja wie, wie real der ist, hängt davon ab wo, von, wofür man ihn hält oder so ja aber zum Beispiel um den Kurs in Wundern zu lesen es ist sehr hilfreich, wenn man einen Körper mit Augen hat <lacht> oder zumindest irgendwie wenn man keine Augen hat, dass man brei ertasten kann also du weißt du die blindenschrift hm. dass man das ertasten kann da sind dann finger recht hilfreich das ist richtig ja. ja Also die leute die sagen es gibt keinen körper die die leute die sagen es gibt keinen körper die sitzen körperlich an ihrer tastatur und tippen das ein <lacht> es gibt keinen körper finger sind nicht existent Punkt. <lacht> Insofern ist es immer irgendwie. Ähm, naja, so einfach sagen die, die sagen ja, du glaubst aber ganz fest an den Körper. Und deswegen hast du auch einen. Das heißt, die glauben auch an den Körper, sonst hätten sie ja keinen, mit dem sie in die Tastatur schreiben könnten. Ja. Okay, die glauben also auch an Körper. Dann haben die ja nicht viel zu sagen zu dem Thema. So viel dazu. Weißt du, und die, äh, ein Großteil von den Fragen, die ich äh, gestellt bekomme, da geht es darum, äh, gibt es das oder gibt es das nicht? Jemand sagt, es gibt gar keinen X. Ja? Es gibt gar kein, es gibt gar keine Welt. Es gibt gar kein, es gibt kein, was weiß ich was auch immer. Es gibt keinen Körper. Es gibt kein Bewusstsein und so weiter. Ja? Der kleinste gemeinsame Nenner ist, äh, es gibt erleben. Im Moment erleben wir gerade was. Ja. Wir, wir sind jetzt nochmal hingestellt und ob das ein Traum ist dem wir erleben oder ob das ähm, Wirklichkeit ist was immer das sein mag aber im Moment ist da Erleben Ja, das ist richtig Das ist, ja. das ist richtig das, mhm. ist, das ist unser äh, das was, was jetzt gerade da ist ist Erleben mhm. Lebendigkeit in, in den okay. Sinnen Lebendigkeit als Worte und als Bewegungen und als Klang und als Farben mhm. Ja. Und in dieser Lebendigkeit tauchen zum Beispiel Empfindungen auf, wie sich das anfühlt, ähm, da zu sitzen. Empfindungen wie Schwerkraft, ein Konzept aus der Physik, immer noch gültig. Ja. Und ohne das Konzept, es ist einfach nur Schwere fühlbar auf dem, auf dem Stuhl. Ja. so Und äh, vielleicht eine bestimmte Spannung oder Entspannung und sowas. Atem ist spürbar. Das ist, was, was Erleben ist. Das ist, was erlebt wird. Und im Erleben tauchen Gedanken auf über Kurs in Wundern oder Liberation Unleashed oder über Wirklichkeit und so weiter. Und auch das ist, was, was halt im Erleben ist. Hm. Ja. Siehst du, das macht mich sofort ruhig, wenn ich das höre. Ja. Sofort werde ich dann ganz ruhig, weil das stimmt. Ja, genau, Daran brauche ich auch gar nicht glauben. Das ist halt auch nichts mit genau. Glauben zu tun. Genau. Sondern das, das, ist der, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wenn es mit Glauben zu tun hat, äh, geht es in die Irre. Ganz einfach. <lacht> Geht es weg von dem, was du wirklich erlebst? Ja? Du brauchst nicht dran glauben, dass da gerade Erleben ist. Da ist es einfach. Mhm. Du brauchst nicht dran glauben, dass du gerade eine, dass du gerade Worte hörst, die hörst du einfach. Ja. Alles, was du glaubst, führt weg von diesem direkten Erleben. Das heißt nicht, dass das falsch ist, sondern dass es halt gedanklich ist. Glauben ist eine gedankliche Sache und der Körper reagiert dann auf Gedanken, als wären die wahr und so weiter. Und dann ändert sich der Glaube und dann ändern sich die Gefühle und so weiter. Und das macht es ein bisschen komplizierter. Und ähm, für das, was wirklich erlebt wird, bist du die einzige Autorität für das, was du erlebst. Mhm. Und andere Leute haben ihre Meinung dazu und das ist halt eine Meinung. Und da sind wir wieder auf dieser Ebene von Gedanken, ja, die das irgendwie Das Die sagen, ja, aber es ist alles gar nicht wirklich oder ähm, oder was auch immer. Oder es ist total wirklich oder es ist der Tanz der Atome oder die was weiß ich was. Und das sind alles Beschreibungen und, und keine von den Beschreibungen ist das Erleben, sondern nur so ein, ein Aspekt davon. Hoppala, jetzt habe ich meinen Kopf wieder rausgerissen. ist nur nur ein aspekt weißt du so von ähm, der körper weißt du Du kannst zum beispiel den körper beschreiben als ähm, das was nötig ist um das alles zu erleben wie gesagt wir brauchen augen ähm, um äh, ein buch lesen zu können um Kurse im wunder lesen zu können oder was am monitor lesen zu können wir brauchen ohren um uns hören zu können und so weiter das Erleben taucht im Organismus auf. Das ist eine Beschreibung. Und die andere Beschreibung ist, ähm, der Organismus taucht im Erleben auf. Ja, da ist das Erleben und darin taucht der Körper auf. Mhm. Welches von denen es war, ja beides. So ungefähr. Mhm. <lacht> ja, und es ist nicht, entscheide jetzt, welches ist das Richtige, sondern einfach, ja, wenn du es so siehst, ist es, äh, stimmt es. Und wenn du es anders siehst, stimmt es auch. Mhm. Und Glauben kann ja, kann doch auch oder ist doch auch eine, ein, ein Erleben. Warum wird das manchmal nicht so als ein direktes Erleben, wenn ich an was glaube? Ich habe es akustisch nicht so ganz verstanden. Glauben ist auch Erleben, sagst du? Manchmal? Ja, manchmal kann man Glauben auch als, als ein direktes Erleben erleben. Aber meistens ist es aber eher... Irgendwie fühlt es sich anders an als etwas Direktes. Ja, es ist, äh, in dem Ja, In meinen Begriffen ist äh, Glauben kein Direktes Erleben, sondern es kann. Weißt du, Glaube ist, ist eine gedankliche Sache. Ja, also nee. Und die, die kann. Ja. Mh? Ja, sag mal zu Ende. Und die kann, die kann ähm, das Erleben natürlich entsprechend. Mhm filtern oder verzerren oder was weiß ich was. Ja? Also zum Beispiel, wenn du glaubst, dass alle dich betrügen wollen, dann hast du vielleicht einen anderen Blick auf die Leute, als wenn du glaubst, äh, alle sind begeistert von dir und alle wollen nur dein Bestes. Ja. ja Dann achtest du halt auf andere Sachen. ja Also zum Beispiel ähm, interpretierst du wenn du denkst, alle wollen dir was Schlechtes, alle wollen dich betrügen, dann interpretierst du ein Lächeln vielleicht als Grinsen. Mhm. Ja? Und wenn du, äh, wenn du denkst, alle lieben dich und so weiter, dann siehst du es halt als Lächeln. Aber was durch die Augen reinkommt und was du wirklich siehst, ändert sich dadurch ja nicht. Höchstens, dass du eben auf andere Sachen vielleicht achtest noch. Ja? Dass du Sachen vielleicht anders bewertest, anders gewichtest oder sowas. Also zum Beispiel, wenn du denkst, äh, alle wollen dich betrügen und jetzt kommt jemand, jetzt hat jemand gesagt, wir sehen uns um 10 und dann kommt der um 5 nach 10, dass du sagst, wusste ich doch, unehrlich. Ja. Ja. Und wenn du, wenn du denkst, äh, ja. der, der, der liebt dich, dann denkst du, oh ja, 5 Minuten ist ja gar nichts. Ja. Ja. So gut wie pünktlich. Ja. Mhm. Aber das ist was, zum, wie das Erleben dann interpretiert wird. Aber Glauben besteht doch auch aus Gedanken. Ja. Die sind ja dann direkt erlebt, oder? Ja, sicher. Ja, müssen ja. Ja, du erlebst einen Gedanken direkt als eine Vorstellung, die du siehst. Also, wenn du, dir, wenn du an Angela Merkel denkst, in, im Dress von Brasilien zum Beispiel. <lacht> ja? Das ist eine Vorstellung, die hast du noch nie gesehen. Mhm. Ja, aber jetzt hast du sie halt vor Augen. Mhm. Ähm, und, äh, und, die andere Seite bei, also andere bei, ähm, bei, Glauben ist halt der Text, den man sich da sagt, ja. Die wollen mich doch verarschen oder was auch immer. Mhm. Ja? Also, und das wird direkt erlebt. Das heißt, es wird erlebt, da ist eine Stimme, die sagt Doppelpunkt, die wollen mich doch verarschen zum Beispiel. Mhm. Ja? Das wird direkt erlebt, aber ähm, was passiert, wenn das geglaubt wird, ist, dass, dass sozusagen die Welt durch diesen Gedanken gesehen wird. Ja, das ist, ist so, ja. Und das ist halt eine ziemliche Verzerrung dann vom Erleben. Mhm. Die Welt dahinter wird nicht mehr erlebt, sondern es wird eher dieser, dieser Filter, ja, der Filter wird, er, wird... Genau. Und deswegen ist diese ganze Frage von... Was sind denn jetzt die wahren Gedanken meiner, meinem Erleben nach, nicht so relevant? Weil einfach die Frage wäre, wie ist denn das Erleben außerhalb von den Gedanken? Wenn es nicht durch Gedanken gesehen wird und wenn der Gedanke noch so toll ist, alle lieben mich und so weiter. Natürlich macht das ein besseres Gefühl. Aber wie ist, es denn, wie ist das Erleben ohne diese ganzen Gedanken? Wenn ich die Wahl hätte zwischen alle lieben mich und alle hassen mich, würde ich lieber glauben, alle lieben mich. Aber wenn ich die Wahl noch in der dritten Option hätte, wäre, schauen wir mal, wie die Leute denn eigentlich sind, hm. die auf mich reagieren. Ne? So. Das macht mich so ruhig. <lacht> mich auch, aber das ist das halt... Ähm, es ist halt auch eine gewisse... Konditionierung, ne? also was du, wenn du jetzt jahrelang geübt hast, sag ich mal, die Welt eher misstrauisch zu sehen, mhm. dann musst du das auch im Hinterkopf behalten, ne? also ich, ich muss das, mhm. was ich von mal alles zugeschustert habe, es ist schon viel besser geworden und ich bin auch sehr dankbar für diese Begegnung, ne? weil mhm. da habe ich erst mal gemerkt, wie ich drauf bin, ne? so durch ihn. Mhm. Er, ist, er ist so sehr ruhig und auch sehr, er hat viel Selbstvertrauen. Der lässt mhm. sich nicht so, der hat am Anfang immer gesagt, ich sehe, dass du verzweifelt bist, aber ich weiß nicht warum. Mhm. Das fand ich toll. Ja, weil ich dann mhm. gesagt habe, er nimmt es nicht persönlich. Ja. Er sieht meine Verzweiflung, aber er sagt nicht, ja, äh, bin ich da jetzt schuld oder was, ne? sondern mhm. Mhm. dieses hat mir sehr geholfen, dass er sagt, ich weiß nicht, warum du so verzweifelt ja. bist. Ja. Und. Ähm, Eigentlich ist es die beste Begegnung, die ich hatte, ne? mhm. oder die ich habe. Ja, das trifft sich ja super, dass das gerade ein Mann ist. Ja, das ist ja. schon wirklich ein, ein ganz, da habe ich wirklich, aber es, war, es waren auch harte Jahre, ne? und es ist immer noch Unzufriedenheit übrig geblieben, ne? mhm. also beispielsweise hat er heute mit seiner Schwester telefoniert. Und weißt du, was mhm. ich gedacht habe? Ich habe gedacht, ich habe alles verloren, meinen ganzen Bekannten- und Freundeskreis, ich habe alles aufgegeben für ihn, äh, und ich habe wirklich keine Familie mehr, ne, weil alle verstorben mhm. sind und so weiter. Und ich habe jetzt nichts mehr. <lacht> und er mhm. alles noch. Und ich habe nichts. Weißt du, es so? Mhm. Und das ist so verwurzelt, da muss ich immer drauf acht geben. Mhm. Das ist nicht angenehm, das zu bemerken. Ne? Ja. Und da, dann merke ich aber dann auch so eine Stimme, so eine mütterliche, die sagt, du sag mal, das stimmt ja jetzt aber nicht. Ne? Mhm. Der hat dir doch, der stellt dir alles zu, <lacht> und das stimmt doch gar nicht, dass du nichts mehr ja. hast. Ja. Ja, zum Beispiel hast du ihn ja. Ja. <lacht> Von dem du sagst, die tollste Begegnung meines Lebens. Ja, weil ich da durch ihn habe ich wirklich gemerkt, wie ich drauf bin. Also das, mhm. was alles mein Gott ist. Ja. Ja. Ähm, Warum bin ich aber trotzdem immer noch so? <lacht> ja, wie du sagst, diese Gedanken... Und die Gedanken sind ja nicht weg das, war, das ist ja jetzt ganz kurz erst her, dass er mit seiner Schwester gesprochen hat und dann tauchen diese Gedanken halt auf ja. und was du, was du erkennen kannst ist, wie unzufrieden diese Gedanken machen das stimmt die Gefahr ist, dass man denkt, die Gedanken beschreiben diese Welt, mit der ich unzufrieden bin im Gegensatz zu, wow, wenn ich das glaube, dann werde ich richtig unzufrieden. Ja? Und insofern ist diese Unzufriedenheit nicht irgendwie ein Fluch oder was weiß ich was, sondern einfach ein Feedback. Wann immer diese Unzufriedenheit auftaucht, weißt du, dass du gerade einen Gedanken glaubst, der, ähm, der sagt, du lebst in einer blöden Welt. Das ist spannend. Mhm. Insofern ist es einfach das ist ein, ein, ein Feedback vom Organismus auf, äh, okay, da kommt jetzt ein Gedanke, der sich stressig anfühlt. Ja. Und die Tendenz bei uns allen ist ursprünglich, dass wir dann denken, der Gedanke hat recht und die Welt ist blöd. Ja. ja. ja. ja. Statt irgendwie, äh, die Welt äh, kann ich nicht sehen, wenn ich diesen Gedanken glaube. <lacht> Ja, das <lacht> ja, stimmt. Das ist total spannend, ja. ja. Insofern ist, insofern ist ähm, diese Unzufriedenheit einfach ein Feedback darauf, so ein, so ein, äh, so ein Signal. Ah, ich bin gerade verwirrt und gestresst, weil ich Gedanken glaube. Ja. Und das zu erkennen, äh, hilft dann zu schauen, wie ist es denn wirklich. Und dann siehst du zum Beispiel deinen Mann da sitzen mit einem Telefon und, ähm, und äh, er klingt liebevoll, er spricht mit seiner Schwester und du kannst dich freuen, dass du mit einem liebevollen Mann zusammen bist. <lacht> dann richtet sie mir auch noch einen schönen Gruß aus. <lacht> Blöde Kuh. <lacht> Ja, dann. Ist doch wahr. Ja. Wie sollen wir da zufrieden sein? Ja. Und das ist das ist, glaube ich, eine universelle Erfahrung. Das ist, wenn wir. Ähm, die Gedanken als Autorität nehmen, das was die gerade erzählen, das ist wahr, ähm, dann werden wir halt verwirrt, dann fühlen wir uns eingeengt, unvollständig, isoliert und so weiter. Mhm. Und wenn wir jetzt auf das zurückkommen mit irgendwie das, äh, das ist doch alles Illusion und so weiter, ähm, finde ich am nächsten an der, an der Wirklichkeit ist, Gedanken sind Illusion. Ja, Gedanken beschreiben eine Gedankenwelt und die ist, hat nicht viel zu tun, die lehnt sich so ein bisschen an an unsere, an unsere Wirklichkeit, an die Sinneswirklichkeit, an die, an die Präsenz jetzt. Ja. Aber, aber die Gedanken erschaffen so eine, so eine Traumwelt, so eine Parallelwelt, in der sich dann alles abspielt und der, in der es darum geht, den richtigen Gedanken zu finden. Genau. Also, oh Wahnsinn, das Geda die Gedanken sind total stressig. Jetzt denke ich mal weiter, bis ich die Lösung erdacht habe. Ja, das ist, mhm. das ist wie, wenn wir, wie wenn wir rauchen würden und sagen, boah, mir ist total schlecht, jetzt rauche ich mal weiter, bis mir wieder besser ist. Ja, das, so funktioniert das halt nicht, bis ich die richtige Zigarettenmarke gefunden habe. Oder was, ja jetzt probiere ich es mal ohne Filter und jetzt probiere ich mal, was weiß ich was, Menthol-Zigaretten. Es, <lacht> es ist halt einfach immer weiter rauchen, davon wird es nicht besser. Ja, das passiert ja in der Realität tatsächlich, dass es Menschen gibt, die dann rauchen oder essen oder trinken, immer mehr, immer mehr, um das Richtige zu finden oder um diesen Feedback, diesen Kreis dann zu schließen. Das ja. ist ja da so da so da dann so ein beißt sich die Katze in den Schwanz immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Bis man dann irgendwann mal erkennt, dass es eigentlich nicht das Trinken oder Nicht was ich esse, sondern das ich esse, was mir ja. dann so Übelkeit verursacht. Das ist ja. aber beim Denken irgendwie noch mal was anderes. Ich weiß nicht, warum, weil Denken so von alleine funktioniert und man zum Essen vielleicht irgendwie was kaufen muss, machen muss. Ich habe keine Ahnung. Eine Hürde ist da vielleicht höher, ich habe keine Ahnung, und Denken ist so gewohnt, so, so, so tief drin, die Art und Weise, wie ich denke. Ist ja Denken so, ist ja gewohnt, oder? ist total gewohnt. Und gleichzeitig, äh, genau wegen dieser Gewöhnung auch so schrecklich manchmal, so schal. Ja. Und trotzdem... Denkt man, denke ich denn, ich denke jetzt noch ein bisschen mehr, damit ich irgendwie die Lösung finde. Aus, meinem Denken, aus meiner Denkgewohnheit heraus. Äh, Naja, äh. Hm. Nee, aber das zu erkennen, ist ja einfach schon eine Menge. Weißt du, so, mhm. weißt du das Problem beim Denken ist, dass das ruft eine bestimmte Emotion hervor, als wer dieser Gedanke war. Zum Beispiel, ähm, der hat alles und ich habe nichts, das ist doch ungerecht. Mhm. Ja? Der Gedanke macht halt eine Emotion von ähm, frustriert oder ähm, fühle mich schlecht behandelt oder neidisch oder was auch immer. Einfach eine Emotion, die sich stressig anfühlt für den Organismus und die ein Gefühl gibt von Isolation. Mhm. Okay. Und der, und der nächste Gedanke geht davon aus, ich spüre ja diese, diese Isolation, wie kann ich mit dieser Isolation jetzt anders umgehen? Ja, wie kann ich lernen, die, also nimmt das, was er gerade erschaffen hat, als Voraussetzung für, für den nächsten Gedanken, der das einfach nur wieder bestätigt. Hm. Und in diesem Modus, die Gedanken richten sich voll nach den Gefühlen, die sie gerade erschaffen haben. Alles, was dann gedacht wird, ist eine, ist eine Bestätigung von dem Gefühl, das die Gedanken erzeugt haben. Also zum Beispiel, die, die Gedanken erzeugen ein Gefühl von Isolation. Und alles, worum sie sich dann drehen, ist, wie kann ich besser leben in dieser Isolation? Wie kann ich in dieser ja. äh, Welt der Isolation klarkommen? Und schon. Und das verstärkt halt wieder das Gefühl von, von Isolation. Und das bringt halt mehr Gedanken in diese Richtung. Mhm. Und so geht es dann halt immer im Kreis. Und das ist halt was so diesen... Diese, diesen Suchtcharakter anscheinend macht, weil, wenn der Gedanke geglaubt wird, dann scheint die einzige Lösung zu sein, jetzt immer weiter zu denken. Ja. Weil es passt ja so zum Gefühl, ja? Ja. <lacht> es, ist, es ist witzig, wenn man es so betrachtet und tragisch, wenn, wenn es gerade voll abläuft und einen runterzieht. Es ist tragikomisch. Tra ja. Es ist halt einfach sehr zeitaufwendig und energieraubend und macht keinen Spaß und führt halt zum Gefühl von Unzufriedenheit. Mhm. Und aus Sicht der Gedanken ist es dann Unzufriedenheit mit der Welt, wo sich dringend was ändern muss. <lacht> Oder Unzufriedenheit mit mir, wo ich dringend was ändern ja. muss. Ja, aber es ist für den Organismus Unzufriedenheit mit diesem Denkmodus. Es ist einfach Stress für den Organismus. Das letzte Mal hast du gesagt, wir sind alle hypnotisiert. Und jetzt merke ich das wieder, dass es das stimmt, ne? Weil hm. man braucht wirklich so Menschen, so Menschen jetzt wie dich, die einen immer wieder daran erinnern, Hallöchen, das stimmt aber nicht, oder... Hm. Weißt du, und komisch, also eigentlich, denke ich, hat der Kurs das ja auch gesagt, aber da habe ich es mhm. nicht kapiert. Mhm. Und irgendwo sagt die Helen ja auch, das ist ein Kurs für Intellektuelle. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Und wahrscheinlich bin ich aber eher doch ein sinnlicher Typ. Und deswegen komme ich da mit dem Kurs eher in den Kopf. Ich weiß es nicht, also ich vermute es einfach, dass ja. eigentlich der Kurs als spiritueller Weg für mich gar nichts macht. Dass ich da immer versucht habe, darüber zu signieren, was meint der denn jetzt? Statt mhm. dass, ja, aber dass vielleicht so Kopfmenschen, die, obwohl ich finde auch, ich bin ein Kopfmensch, aber ich merke halt der Kopf nicht, haben wir zum Glück alle. Ich merke nur, ich bin am glücklichsten, wenn ich spüre. Ja. Dann bin ich am glücklichsten. Weißt mhm. du? Und irgendwie hat der, der Kurs mir die Schlappen ausgesogen, indem er sagte, der Körper ist nicht wirklich. Mhm. So, Und das hat, sich schlecht, das hat sich schlecht angefühlt. Das hat da sich immer wir ja. gefühlt. Genau. Und das, das war dann, irgendwie habe ich das nicht zusammengebracht, weißt du? Das ging nicht zusammen. Ja. Dann ist es auch nochmal, finde ich, ein großer Unterschied zwischen was äh, zum Beispiel der Kurs sagt und dann was die Leute sagen, die an den Kurs glauben und wie die das darstellen. Ja, das ist einfach nochmal gefiltert durch deren ähm, Erleben und so weiter. Hm. Weil im Endeffekt, äh, ich meine, der, der Kurs, ich finde den auch sehr missverständlich. Ähm, aber diese ganzen Lektionen zielen ja direkt aufs Erleben ab, ja? aufs Fühlen zum Beispiel. Die, äh, der Kurs benutzt halt andere Filter als unsere gewohnten mhm. und dann, dann ist es okay, jetzt sitzt eine Viertelstunde da und schau, was jetzt passiert, wenn du, wenn du die alten Gedanken nicht glaubst, sondern im, im, der Kurs empfiehlt halt viele neue Gedanken, aber sehr viel ist eben auch, jetzt sitzt einfach da und warte, was jetzt passiert. Ja? Also von daher geht es dann schon ums Erleben und ums Fühlen. Und natürlich, wenn du nichts fühlst, wie willst du glücklich sein? Woran ja, willst du das merken, wenn du, ja, wenn du, <lacht> dass du glücklich bist, wenn du nichts fühlst? Ja, es gibt ja immer so einen Leitsatz bei den, bei den ähm, Übungen, da ist ja immer so ein Leitsatz. Ja. ja. Und an dem habe ich mich halt festgehalten. Weißt du? Mhm. Und das meine ich, dass mich das so in den Kopf gebracht hat. Ja. Wenn ich aber so, wie du das auch oft machst, sagst so, was ist denn jetzt gerade da? Dann bin ich viel lockerer, mhm. wie wenn ich das mhm. Leitsatz habe dann suche ich immer diesen Leitsatz einfach ab. Weißt du? Das ist was mein, ja? Da ist ein Ja, Spät. ja, und das... Und, aber wenn du sag, sagst, einfach zum Beispiel zu uns, was ist denn da jetzt gerade? Dann fühle ich mich frei. Wenn ich aber so einen Satz habe, bin, bin nicht mehr frei. Ja, verstehe, was du meinst. Das kann leicht so ausarten, dass man versucht, sich was einzureden. Mhm. Ja, so wie Autosuggestion sozusagen. Ja. ja. Und das ist natürlich äh, viel weniger frei, als einfach ganz unbefangen, unbefangen zu schauen, ohne jede Voraussetzung oder sowas. Wie, was ist denn gerade los? Ja? Ja. Also wie, was ist jetzt? Genau, dann bin ich frei ohne irgendein Wissen von, naja, das ist ja gar nicht existent oder was weiß ich was, oder das sollte so und so sein, ne? So einfach die Freiheit, dass du genau das erlebst, was du jetzt erlebst, das ist Freiheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Satz bekomme wie, wie ich bin der Sohn Gottes selbst, mhm. ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, Ey, das krümmt sich in mir alles zusammen, weißt du? Mhm. Aber ja. so ist ja. den ganzen Kurs, ja? Ja, ja, verstehe. Und dann ist, ist der Kurs natürlich nichts für dich. Das kann ich sehr gut verstehen. Manchmal bin ich ja jetzt erstmal kein Sohn, ne? Ist nicht mhm. so wichtig, aber ja, verstehe. Kommt hinzu. Kommt hinzu, ja. Und so ging es den ganzen Kurs. Und deswegen habe ich ja gesagt, ich habe mich äh, dich, dir oder dich mir nicht gegönnt, weil du warst frei für mich. ja? Du sagst, mhm. jetzt, schau, oh, halt mal Du hast nicht gesagt, da, schau mal, du bist der Heilige Sohn Gottes selbst. Ne? Weißt du, so Sachen, die kamen 365 Mal vor in dem ganzen Kurs. Ja. Ja, ich verstehe. Ja. Was ich ähm, am Kurs sympathisch finde, ist, dass er sagt, er ist einer von ganz vielen Wegen. Ja? Ich würde sagen, eine von ganz vielen Beschreibungen. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Und eine Beschreibung ist halt nie die Wirklichkeit. Und ähm, weißt du, das ist halt einfach so eine christliche Version von. Ja, und, und, sie, und man kann sie sehr dogmatisch auslegen, ja, statt irgendwie, schau mal, was passiert, wenn du so denkst oder was weiß ich was. Ja. Aber im Endeffekt geht es dann doch immer wieder ums, ums ähm, Denken und hilfreich kann das sein, ähm, wenn ähm, hilfreich kann weil es aus dem, aus dem gewohnten Denken rausbringen kann. Beispiel, mhm. ich bin ein kleiner, mieser Sünder oder sowas. Ja? <lacht> diese, diese, äh, insofern kann das hilfreich sein, selbst wenn ich denke, äh, ich bin ein Mercedes-Benz. Ja? Mhm. Das ist einfach eine andere Perspektive. Oder wenn ich denke, äh, ich bin ein blauer Drache. Mhm. Ja? Alles besser als, die, als, der gewohnte, als das gewohnte Denken, weil es halt einen Kontrast dazu gibt. Mhm. Verstehe. Nur ist der neue Gedanke halt nicht unbedingt wahrer, er ist halt nur anders. <lacht> <lacht> und im Endeffekt ist nichts ein Ersatz, scheint mir, nichts ist ein Ersatz für dein eigenes Erleben. Wie du es erlebst, jetzt gerade, gibt es keinen Ersatz dafür. Alles andere ist nur was, ja, der eine sagt so, der andere sagt so, ich glaube, ich glaube jetzt das auch und so weiter. Das war jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist nichts ein Ersatz. Nichts ist ein Ersatz für jetzt. Mhm. Und für das Erleben jetzt. Mhm. Und äh, das Praktische daran ist, dass das, dass das Erleben jetzt immer da ist. Das ist auch wahr. <lacht> yeah. es, gibt halt die, ich, es gibt halt die Tendenz, wenn da ein Gefühl von Unzufriedenheit ist oder irgendwie Stress im Organismus ist, sich von diesem Erleben abzuwenden, also zu versuchen, sich abzuwenden in Gedanken, die dann irgendwie Verbesserungsvorschläge haben, wie man anders sein sollte, anders reagieren sollte, wie die anderen anders sein sollten und so weiter. Mhm. Und diese Abwendung macht dann, macht dann halt verstärkt den Stress, weil ich jetzt plötzlich mich von der Gegenwart abwende. Das fühlt sich an, als ob ich mich von mir mhm. abwende. Ja. Und damit fühlt sich dann halt unvollständig und isoliert und allein an. Mhm. Und wenn das Erleben, wie du sagst, wenn du, wenn du es gibt keinen Ersatz fürs Erleben und du bist frei, das jetzt zu erleben, so wie es ist. Ja? Das ist, du darfst es so erleben, wie es ist, wenn mit dieser Erlaubnis heilt ähm, halt dieses ganze, ähm, Gefühl von Isolation und von Alleinsein und von Unvollständig und da fehlt doch was und da muss doch noch was anderes und so weiter. Toll. Alles, ja. Das ist toll, ja. Und ich habe mich so bemüht. Zehn Jahre habe ich mich bemüht. <lacht> ja. Ja. Wenn unsere Runde jetzt, wenn unsere Runde größer wäre, dann würden jetzt ganz viele Leute sagen, ach zehn Jahre ist doch gar nichts. <lacht> <Ehrlich>? <lacht> weißt du, wie viel ich in Satz angelaufen bin und meditiert habe und dies und das probiert habe und so weiter. Also, da bist du nicht allein in dem. Aha, okay. Ja, dann ist meine Ungeduld ja auch, hat ja was Positives, ne? dann ist es nicht nur schlecht. Es kommt immer darauf an, womit du ungeduldig bist. Weißt du, zum Beispiel, ähm, okay, dieser Gedanke hat mich das letzte Mal schon gestresst und hat nichts gebracht. Jetzt brauche ich nicht nochmal denken, zum Beispiel. Ja? Oder ich brauche jetzt noch nicht, nicht mehr auf diesen Gedankenzug aufzuspringen oder so. Sehr praktische Ungeduld. Ja. Wenn du ungeduldig mit dir bist, ja, von, ah, wieso bin ich noch nicht weiter oder sowas, dann, dann wird es halt ein bisschen komplizierter. Ja. Ja. Weil dann glaubst du einen ungeduldigen Gedanken über dich. Ja. Das ist mir bei dir das letzte Mal schon aufgefallen, oder wenn ich so gehört habe, wenn du so manchmal beschreibst, wie du was erlebst, ne? das fand ich dann so ansteckend, weil du gesagt hast, ach, und das ist alles so reich und so, so satt und so, und dann habe ich gedacht, hä, was ist denn da so reich und so satt? <lacht> Weißt du, weil ich oft zu so unzufrieden bin und so durch Kopf und Ding und wirklich nichts mehr merke. Ne? Und dann war ich richtig neidisch und da habe ich gedacht, was erlebt er denn da, Mensch? Und so, ne? Und mhm. Fand ich sehr schön, sehr äh, altend auch für mich. Und dann habe ich gedacht, das will ich auch mal wieder erleben. <lacht> so dieses. Ich kenne das doch. Das ist ja nichts, was mir unbekannt ist, ne? Ja, das scheint abhanden zu kommen durch eben diesen gedanklichen Filter, der sagt: Ja toll, da steht jetzt eine Tasse auf dem Schreibtisch und. <lacht> <lacht> es ist doch Soll ich da Sturm? jetzt in der Ekstase geraten das ist doch alles oder was? eine Illusion. Ja, oder? Ich will so. doch gar keine Tasse. <lacht> Damit isst du dir doch bloß ein. Das träumst ja, genau. du doch nur. Ja. Oh mein goodness. <lacht> ja. ja, Peter. Ja, ja Wahnsinn. Zehn Jahre jetzt. Hm. Hm. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal mit dem Kurs in Berührung kam. Äh, das sind mein Mann und ich in der Stadt gewesen, im Kaffee Und dann sage ich zu ihm, du Hammer zu, weißt du, dass das alles hier, was wir erleben, Illusion ist? <lacht> und das Erste, was er macht, er kneift mich und sagt, spürst du das? <lacht> ja, da ja. weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ne? ist schon lange her, aber auf jeden Fall. Aber es war auch so, ehrlich gesagt, Dietmar, der Gedanke hat mich auch berauscht irgendwo. Weißt du, das war auch irgendwie, ich, ich glaube, ich bin ein halbes oder ein Jahr rumgelaufen wie, boah, das ist alles Illusion, das stimmt alles. Das war, war wirklich so heftig, ja, dass ich, also ich hatte... Äh, richtige Halluzinationen, ne? so, das, mhm. dieser Gedanke hat auch etwas sehr Magisches. Es mhm. freut mich, dass du das jetzt nicht völlig abtust, aber das, und ich habe mehrere gehört, bei denen das so war, weißt du, die dann gesagt haben, boah, das ist, ich habe mich manchmal gefühlt wie in so einer Blase, weißt du, ja, aber Gedankeninhalte können ja auch in einem guten Buch, das dich fesselt oder in Film, können ja äh, unglaublich magisch sein. Ja. Mhm. Also ich habe mit meiner Tochter die ganzen Harry Potter Bücher durchgelesen. Als sie klein war, haben wir mit dem ersten angefangen, als sie erwachsen war, haben wir beim letzten aufgehört. Wir waren mhm. gefesselt, wir waren gefangen. Das war magisch, ja. das war toll. Mhm. So, aber es ist halt der Gedankeninhalt. Es ist halt ein Film, der, der läuft dann so in, im Schädel ab, so scheinbar. Ja, ist ein Film. Und an ein Buch glaube ich ja nicht so sehr. Aber wenn dann irgendwie die Stimme kommt, ja, aber jetzt sage ich dir mal, wie es wirklich ist in der Realität. Das ist, nämlich, das ist nämlich eine ganz harte Sache und da muss man aufpassen und ich weiß nicht was. Und da ist dann plötzlich... Da, jetzt, mal, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt wird es ernst. So. Aber im Prinzip ist es kein Unterschied, ob ich jetzt was von Rowling lese oder ob, also im Kopf scheint es kein Unterschied zu sein. Aber bei der einen sage ich, ja, das ist eine Schriftstellerin, die hat was, die hat was geschrieben. Und beim anderen sage ich, Tja, das ist eine, die Frucht von langer Erfahrung und die Welt ist nun mal so. Das ist komisch. <lacht> Für mich ist die Frage dann halt immer, was ist denn der Unterschied, ob das jetzt ähm, Illusion ist, sagen wir mal Traum, ja? Ob das jetzt ein Traum ist oder ob das die Wirklichkeit ist, was ist denn der Unterschied? Wenn du in dem Café sitzt und, äh, und jemand zwickt dich, ja, ob das ein Traum ist oder nicht, spürst du halt das Zwicken, ja? Und wenn du aus dem Café rausgehst und sagst, es ist alles Illusion, deswegen zahle ich hier nichts. <lacht> Dann passiert halt in dem Traum, dass Ach, äh, die stimmt, Polizei die kommt, zum Beispiel. Gesehen, ja? <lacht> dann kommt halt illusionäre Polizei und dann gibt es eine illusionäre Gerichtsverhandlung, zu der man dann besser illusionär erscheint halt. Ja? Also wo ist da der Unterschied? Ja, das stimmt. Da ist kein Unterschied. <lacht> das ist halt eine Benennung. <lacht> In dem anderen, in dem einen Film, diese Realitätsfilm, der scheinbare, da spielt man halt irgendwie eine Rolle mit. Ja. Naja, und die Rolle ist halt zum Beispiel als äh, Gast im Café. Man weiß, wie man sich benimmt. Also zum Beispiel, man äh, zieht sich jetzt nicht nackt aus, nur weil einem heiß ist oder sowas. Das macht man halt nicht im Café. Mhm. Ja. Oder man geht ohne zu zahlen, das macht man nicht im Café. Oder man geht nicht selber in die Küche, um sich noch ein Stück Kuchen zu holen oder so. Macht man alles nicht im Café. So gibt es halt in diesem Traum oder nicht bestimmte Regeln. Mhm. So, einen, so einen gesellschaftlichen Konsens oder sowas. Ja. Und das führt dazu, dass einen nicht die Traumpolizei verhaftet und dass man keinen Ärger mit dem Koch kriegt und mit der Bedienung kriegt und so weiter. Die Traumpolizei. Ja, wo man dann sagt, Gott sei Dank sitze ich nur im Traumknast. Ja, aber man sitzt halt im Knast. Ja, das ist ja echt eine komische Perspektive. Das ist ja lustig. Das stimmt, aber ja. Aber ich kann das voll nachvollziehen, was du jetzt sagst. Ja, ich mhm. auch. Mhm. <lacht> Na, das ist ja schön. Das versöhnt mich ein bisschen mit dem Kurs. ja. Das macht es auch für die, für ich, man, ich sehe ja manche Jugendliche, die dann irgendwie Netflix-Serien ohne Ende gucken oder ihre Spiele spielen. Äh, und also ich arbeite als, als Anleiter oder Ausbilder noch für Jugendliche und da sind einige spielsüchtig. Die spielen wirklich, wenn sie können, äh, alle Nase lang ihre Ego-Shooter oder wie sie alle heißen, diese Rollenspiele im Netz. Und die leben, das Das ist für die wirklich Realität. Das, deswegen ist das auch so leicht austauschbar. Mhm. Es sind halt ein paar weniger Sinne beteiligt als in der dreidimensionalen Realität. Ja. Aber im Prinzip ist es mit, mit Netz, also mit virtuellen Brillen oder was weiß ich, wird ja immer, immer mehr Sinne, wenn ja dann beteiligt. Und das ist austauschbar irgendwo, das stimmt schon. Mhm. Das zieht mir aber irgendwie gerade so ein Teppich unterm Boden weg, weil ja doch irgendwas in mir denkt, es gibt eine Realität. Und ja, es gibt das Erleben jetzt. Ja, aber dieses Erleben jetzt fächert sich in alle möglichen Dimensionen, ich jetzt mal, nenne ich es jetzt mal, auf. Das kann, das Erleben weißt kann... Weißt du, so ein Unterschied ist, wenn, du, wenn jemand ein Spiel zockt am Monitor, sagen wir mal, wo wir jetzt gerade so im Monitor sitzen. Mhm. Ne? um voll in diesem Spiel aufzugehen, musst du bestimmte Sachen ausblenden. Zum Beispiel, dass du da äh, jetzt auf dem Stuhl sitzt und nicht am Steuer von dem Auto. Ja? Oder dass du eben nicht mit dem Schwert oder mit der Knarre durch die Gegend läufst, sondern dass du da an deinem Schreibtisch sitzt und äh, drückst ein paar Knöpfchen. Und so weiter. Und wenn du im, im Spiel rennst, dann kommst du außer Atem, oder es ist anstrengend. Und wenn du es in der Wirklichkeit und in Wirklichkeit sitzt du da einfach und deine Atmung geht prima und du könntest stundenlang laufen, weil du nur einfach auf den Knopf gedrückt halten musstest. Mhm. Und also, um damit das Spiel äh, lebendig und wirklich erscheint, musst du ganz viel ausblenden. Aber was musst du denn ausblenden für jetzt, um jetzt hier zu sein? Nichts. Nichts? Nein. Das ist... Die Gegenwart ist das, in dem alles Platz hat und nichts ausgeblendet werden muss. Ach so, meinst du? Mhm. Ja, ja. Mhm. Das ist <lacht> <lacht> und schon wird es wieder reich, gell, Peter? Nee, schon wird <lacht> es wieder <voll> reich. <lacht> ja, dann kann man das gar nicht beschreiben. Dann ist es weder reich noch arm, dann ist es einfach... Keine Ahnung. Es lässt sich halt nicht vergleichen ne? mit nichts, weil es, es gibt ja dann halt nur... so. Ja, es ist so. Oh, my goodness. <lacht> <lacht> <lacht> Anscheinend haben wir es für heute. Ich fühle mich sehr verbunden. Gerade im Moment. Ja. Es freut mich zu hören. Ja. Da ist einfach keine Entscheidung. Wahnsinn. Das tut so gut. Ja, ist so heilsam. Es kommen mir ja ein paar Tränchen, ne? <lacht> <lacht> Weil es so gut tut. Ja, erlaubt ist, was er erlebt wird. Gut hat. tut Tränchen. <lacht> erlaubt ist, was erlebt wird. Ja. Ich bin wirklich froh, Dietmar, dass ich mich noch mal an dich gewandt habe. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Jahren. Und dann habe ich gedacht, nein, du musst dich mehr anstrengen mit dem Kurs und so. Ne? Und das wird schon. Und, ähm, ja. Ja, und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt ist es eh egal. Jetzt kannst du. <lacht> ja, ich hatte auch schon mich direkt angemeldet für Gespräche in München, ne, und dann wieder abgesagt, Aha. und ach nee, mhm. und die Welt ist doch Illusion, und was soll denn das? München <lacht> ist doch auch Illusion. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Echt schön, also von mir aus können wir für heute Schluss machen. Mhm. Ich glaube, ich kann jetzt so ein bisschen hinspüren was jetzt noch so ist, ne? ohne ja, Angst, ohne ja. was passiert. Und weißt du, wenn, äh, wenn da Angst ist, dann ist es ist auch erlaubt, diese Angst zu fühlen. Weißt du so? Die ist einfach auch nur etwas, was da ist, wie alles andere auch, wie ein Bett. Mhm. Nur ist das Bett länger da als die Angst. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oh, das schreibe ich mir über mein Bett. <lacht>